Thank oh. Mein Name ist Gabriel Joran, ich bin Gründer der Softwarefirma Steganos und auf Twitter unter Gabriel Berlin. Ich wollte eigentlich nur in einem Café sitzen an einem Sonntag und was lesen, vielleicht was schreiben. Das ging nicht, weil die Leute neben mir wahnsinnig laut waren. Die waren nicht einfach nur laut, sondern sie haben sehr, sehr großen Stuss mit großem Pathos und sehr viel The Theatralik vorgetragen. Dabei war das eigentlich nur ein Gespräch zwischen zwei oder drei Leuten. Die haben in ganz kurzer Zeit, glaube ich, über alles geredet. Da ging es darum, dass eine Kollegin umgezogen war und die wohnt jetzt woanders und die hat gesagt, ich muss mich jetzt essensmäßig breiter aufstellen. Dann ging natürlich das Obligatorische, wie kamst du nach Berlin, seit wann bist du in Berlin und da wurde es dann sehr wirr, weil dann haben alle ausgepackt, was ihre Vorstellungen, ihre geografischen Vorstellungen von Berlin waren und die sind halt sehr, sehr absurd gewesen. Ich wollte halt ein paar von den Sätzen mitschreiben, weil die so großartig waren und das erste, was ich zur Hand hatte, war halt Twitter und dann habe ich das halt da reingeschrieben. Anfangs habe ich gedacht, so jetzt, ähm, jetzt verliere ich meine letzten Follower, weil ich jetzt irgendwie 30 Tweets in, in 20 Minuten raushaue. Aber das Gegenteil war der Fall. Also nach ein paar Minuten ging es los, dass die ähm, Follower mehr wurden, mich halt einerseits bemitleidet so haben und andererseits angefeuert haben, da zu bleiben und weiter aufzupassen und mitzuschreiben. Ja, wahrscheinlich habe ich da irgendwie auf einen, einen Nerv getroffen, weil so viele Leute entweder das kennen oder sich das vorstellen können oder schon mal unter so nervigen Leuten gelitten haben. So also oft verstehe ich nicht, was ich damit. Schreibe. Oft verstehen es glaube ich auch die Leute selber nicht, die da reden. Und sehr oft ist es so, dass einer einem anderen die Welt erklärt. Und das, das ist glaube ich ein Muster, das all diesen Gesprächen passiert. Vom ganz kleinen so ähm, Gehaltsverhandlungen ins ganz große, so die, die Probleme der Welt von einer Sekunde auf die andere äh, zu wechseln. Und dann geht es auch wieder zurück zu Karrieretipps und Geldfragen. Also oft ist es eine Mischung aus beruflichen Problemen, spiritueller Lebensberatung, Welterklärung und so, wie komme ich in Berlin klar. Das, was die Sache halt so auffällig macht, ist, dass die Leute halt wahnsinnig laut sind. Ich kann natürlich nur die Leute mitschreiben, die so laut reden, dass man sie hört. Ja? Die vielen Leute, die leise reden in dem Café, die kriege ich ja nicht mit.